Jo Leute, was geht ab und willkommen zu Galaxy Rates Folge 5 mit Alex, Servus, Phil, Yo. und Daniel. Hallo. Ja. <lacht> <mir> <lacht> Gut. Die heutige Mission ist eigentlich die Venus. Äh, Alex fliegt. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie die erste Erkundung aussieht, dann ähm, schaut bei Alex vorbei. <lacht> Hier haben wir einen Portalrahmen gebaut, hier wird die Venus gleich aufgehen, dass wir auch mal rein können. Alex, Sie dürfen. Ich darf einsteigen. Ich guck mal kurz, Treibstoff ist perfekt, jetzt müsste ich der Taste drücken, mein Spaß. <lacht> Nein! <lacht> <lacht> Selbst so, Du darfst. Darf ich die ja, das zu klicken. Ja, ja, du darfst. Wir haben uns noch ein bisschen Rüstung gemacht, wir haben jetzt eine Dash-Rüstung, wo Easy Creeper aushält. You don't have a Barracuda, Steve. Du hast was? Kein Paracut, also so ein äh, Fallschirm? Du kein Fallschirm? Ne? Na ja. ja, komm her! <lacht> <lacht> er war fast ohne Fallschirm losgeflogen. Bitteschön. Wie mache ich denn dann richtig? Äh. Also einfach schon ausrüsten. Ja. Okay, okay. nachher habe ja. ich nicht gehabt. Hier <lacht> ist unsere Flagge. Keine Ahnung was das sein soll, schreibt es in die Kommentare, ich weiß es, absolut. Ich weiß es ehrlich, gesagt gar nicht, Wir haben mit unserer neuen Wundermaschine, dem Boboda haben wir Diamanten gefunden. Das heißt auch diamant -Ohre. wir bauen jetzt hier hinten Diamanten fleißig an. Das geht stark vorwärts. Jo. Wir sind momentan das führende Team, <lacht> geht nach, nach Punkten, nach einem Punktesystem pro, pro Block, was geclaimed wird auf einem anderen Planeten, kriegt man bestimmte Punktezahl. Ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt, der Admin. Alex, du darfst! Jetzt kommt der Kuh! Wir winken! Wir winken schon, Lore! <lacht> <Wir lacht> winke nice! Mal. Tschüss, Alex! Tschüss, wir Tschüss! Tschüss! Jetzt ja, so richtig Absturz, gell? Jo, Das Ding in der Luft. Alter, das zu steuern ist gar zu so einfach. Gut, wir haben Haustiere. Wir haben hier einmal Finn und einmal Daniel. Hm. Schleimlinge. Hier ist Lolli. Ah! Steve, was muss ich jetzt im Planetensystem machen? Du musst, auf, du musst die Venus suchen. Den habe ich gefunden also, gerade, ja. Genau, dann gehst du oben auf Starten. Oben rechts steht Starten. Launch? Ich was Starten? Starten ist... Wumseh ich in dem Wasser... Äh, ja, Lounge fast. Und jetzt? Yes? Ah, jetzt habe ich einen Fallschirm. Genau, dann lass Was soll ich überhaupt stehen? Stiff, hm? ich will hier schauen, ist das normal? Und Schaden? Ja! Nee. Hey was? Hi. Wir brauchen Thermorüstung 2. Ich verliere Schaden, Steve. Nein! Bau die Rakete schnell wieder. Ach nein, du kommst nicht mehr zurück. Bau das portal schnell auf! Ja, mach ich schnell, wir können Goldapfel geben. Genau, Goldapfel portal schnell aufbauen. Wir brauchen Thermorüstung 2 gegen Wärme oder sowas. <lacht> ja, <lacht> oh, irgend sowas. Gott, sorry, Alter, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Gut, dass ich Gaps mit hab. <lacht> <lacht> Gut, dass ich Gaps Kraft und hab. Steve, wo steht Venus? Steve. Bei Privat! Steht nee, da steht nichts. Nie, da steht nichts. Steht nichts? Ja! Ich Nein, weil du der Owner bist von dem Portal. Ja, wie kann ich das umstellen? Keine Ahnung. Alex, wo nicht. Gehen wir auf Public oder so. Ja, öffentlich. Das, das alles nur Daniel sein Mist. Steve! Die macht ja. nicht mehr so lange mit! Ja, ich kann doch auch nichts dafür! <lacht> Geht's jetzt da? Na, es geht nicht. Na prima. Rip, Steve. rest in peace. was soll ich machen. Ja. Der du Der kannst Bibi. nichts machen. Ich kann die... aber von hier aus das Portal, glaube ich, dann so aktivieren. Wenn Nein, es, hier ist. es geht nicht. Ich kann weil er. weil das andere hat er gebaut. Da kann ich nicht drauf zugreifen. Ich kann auf privat gehen. Kann wenn wenn du es abbaust, ihn gibt es und er das anbaut. Ja, genau, soll ich ihn jetzt hochschmeißen oder was? Er ja, kommt ja nicht wieder hierher. Wie soll denn der wieder herkommen? Er hat keinen Treibstoff dabei. Oh, Alex, hast du noch Treibstoff in der Rakete? Ja, wie kann sie aufbauen? Soll ich sie mal aufbauen? Du brauch, musst die, die Blöcke hinstellen, 9x9, und ja. musst die Rakete draufstellen. Warte, ich ihm das einmal kurz, gell, damit das keiner nimmt. Naja, ja, du hast definitiv keinen Treibstoff drin. Wie sieht denn, dass Treibstoff drinnen ist? Setz dich rein und drückst F. F. 0%. Stevie stirbt, stirb gleich? Soll ich Gaps essen oder sterben? Ich weiß. Alex, ich weiß es nicht, bis wir jetzt eine Rakete. Leute zusammenkommen, Rakete nachbauen, dass ich hochflieg oder.. Ja dann geht das lange auf, oder? Genau. Na dann kommt er wieder ins Tod. Boah! Ich bin mit zwei Herzen so offen gegangen! Muss ich nicht. du wärst dann ja in seiner Nähe, das ist das halt. Ja, ich muss Ich muss jetzt, äh, wir müssen Wärme craften und hättest äh, du <lacht> <nur> für zwei. <lacht> Als ob er das Portal nicht aktiviert kennen. Portale öffentlich. Ja, warum machen wir das eigentlich nicht kurz? Was? Die Portale auf öffentlich. Geht das dann? Ja, ich glaube schon. Der ja, Public, das heißt ja jeder. Hast du noch, hast du noch ein Dings, Alex? Was denn? Äh, ich habe jetzt Venus reingenommen. Ja, warte, ich komm wieder. Ja, ja Tube, du hast zwei Herzige drauf, bist tot. Nee, Oder hier ist ein du, Gap. Du hast das Portal aufgebaut, ja? Ja, Alex hat das Portal dort stehen, ich hab's auf öffentlich gemacht. Also, hast du es denn auf Public? Vielleicht können wir es denn aktivieren? Ich hab's auf öffentlich, ja. Ich meine aber Alex. Nein, ja, es geht. Ja. ja! Komm raus! Ja! Nice! Ja, geil! Du kommst, Alex, du kommst aber nicht raus, weil du keinen Strom angeschlossen hast. Wie bitte? Du musst Strom anschließen am Portal. Ich bin schon draußen. Echt? Ich stehe neben dir. Ja, ah, der ist immer unsichtbar für einen Moment. Alter, Jungs. Aber hm. hier gibt's Wärmeregulierungshelm. Und den ganzen jo. Scheiß. Steve, schau mal wieder kurz eine. <lacht> ja, wir müssen Wärmeregulierung machen. Steve, soll du die Rakete mitnehmen als Nein. Nein. Ja? Warum willst du die Rakete mitnehmen, wenn du stirbst da drinnen? Ich bin gerade drinnen. Okay. Ja, damit die Rakete nicht auf der Venus steht. Ja genau, die kannst du mitnehmen. Ja. Soll ich es mitnehmen? Ja, ja. ja. Ich komm auch mal rein, ich will auch mal gucken, ich will auch Schaden kriegen. Eeeh, hey. ja, Tier 2. Brauchen wir Tier 2, ja? Oh, hier gibt's Lava, nice. Also Hätte ich Wärme? Ja, ne, es gibt auch äh, als Tier 2. Ist gegen, aber nicht gegen Wärme, sondern gegen Immun, gegen infiziertes Gas. Nein, du musst Wärmeschutz eingeben. Ja, ich habe ja, ja, dann kriegst du... Nein, nicht Thermal. Wärmeschutz ist wieder separat. Hallo ja. Steve, hey, was heißt, machst du denn? Ja, bei mir heißt Thermal auch thermalrüstung Steve, warum bist du so weit oben? Aber das gibt nochmal mal eine extra Wärmerüstung. Und, Und das welchen Mott? Das ist uh, Galactic Craft Amun-Ra Also Brass Galactic Craft Mod Haben wir noch Farbe? Ja wir haben noch Farbe Alex, haben wir noch Creeper, LOL Thermoregulation Regulation Boot, sowas meinst du? Ne? Yo Zum Glück gerade mit Sprech Wolle haben wir ja noch, gell? Wolle oh, haben wir Aber auch nicht mehr so viel wir haben noch 28 Wolle, wo ist denn die ganze Wolle hin? Hat jemand Wolle von euch einstecken? Nee, ich hab nur eine, aber mehr nicht. Lol, das heißt jetzt wieder, wir müssen Wolle farmen. Da die Rakete steht wieder, Steve. Wolle farmen. Irgendwo da unten haben wir da Wolle. Wo? Der irgendwo ist Wolle? 30 ja, ja. 38. Aber nicht im Wollefach gewesen. So, Laura. er kann auch ein bisschen. Nein, der sonstigen Kiste ist es drin. Wer ja, schmeißt das bitte? Wie macht man das Baumwolle Wolle? Drei in einer Reihe. In einer Reihe? Dann kriegt man ähm, Strings und dann vier. Ja, mein Inventar ist voll. Ich war doch mal auf dem Mist hinzuwerfen, mein Inventar ist. Hey Steve, ist voll. wie kann ein Digital Miner mal aufstellen. Ja, mein Inventar ist trotzdem voll. Alle werfen mir Sachen her. Ja. Ja. Minus. Der braucht so Strom, ich... ne? Craft uns mal so ein Wärmeding. Pass also auf die Schnelle. So eine Rüstung, dann kann Alex mal, mal hochgehen. Ja. Dim, dim. dim, dim, dim, dim, dim. Hey war eine gemütliche gemütlicher Auftritt Alex. Ja, gemütliche. Steve der findet nichts anderes digital meiner. Nicht? Nö. Weiß halt nicht, was es dort gibt, keine Ahnung. Ja. Der baut in dem Bereich da. Auf. Und Aber was ist denn das für Boden? Ist das Sand? Venus. Sufes. Danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir die Venus erkunden mit unseren abgegradeten Superanzug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.